Servus und hallo Nord an der Dope Show. Wie wirkt eigentlich Diazepa? Ähm, wenn man es beschreiben würde, vom medizinischen Standpunkt her, dann würde ich sagen, es ähm, nimmt die Hemmschwelle weg. Es, ähm, nimmt die Angst weg, falls man Ängste hat, ängstlich ist, ist man mutig plötzlich, man ist nicht mehr nervös, wenn man es ganz kurzfristig bloß einnimmt. Wenn man es in höheren Dosen einnimmt, wird man müde und es hält länger an. Wenn man Flunitrazepam nimmt, das ist halt die böse Schwester von Diazepam, wenn man es im Drogenbereich sieht, ist das eigentlich ein Schlafmittel, wo am nächsten Tag nochmal dieser Diazepam-Effekt ist. Früher hat man das gerne in, ähm, Frauen verschrieben, ich weiß nicht wieso. Also in den äh, 70er Jahren habe ich das schon mitbekommen, dass Valium sowas wie ein, ein, ein Happy Pill ist für viele. Und ähm, in den 80ern ist dann langsam heftiger geworden und Ende der 80er war es natürlich dann auch auf dem Schwarzmarkt ziemlich krass. Jetzt erzähle ich einfach mal, wie das bei mir war. Vielleicht kann man da dann ein bisschen einordnen, wieso ich da so reingerutscht bin. Ich bin dann halt voll darauf reingefallen, dass das die Hemmschwelle wegmacht. Ich habe damals in der pharmazeutischen Großhandlung gearbeitet. Ich kannte vom Schwarzmarkt schon, dass es das gibt. Ich habe dann mal so eine Pille gesehen, aber ich habe es ja selber nie genommen. Und dann gab es immer nichts zu kiffen. Und ich arbeite halt da bei denen in der Verteilabteilung, sage ich jetzt mal, also im Lager, beim Wareneingang nachts, mit noch ein paar anderen Studenten und einem Leihschichtleiter. Und wir haben halt da die Sachen in die Regale gepackt, was am nächsten Tag die Hausfrauen wieder rausgeräumt haben beim Kommissionieren. Kommissionieren ist, ich brauche nicht erklären, oder? Ihr wisst selber, was das ist. Wenn man in einem Betrieb arbeitet, müssen ja Waren hergerichtet werden, die dann versandt werden bei einem Betrieb, der was versendet oder eben vom Lager in ein Geschäft bringt. Ja, da kommen die Bestellungen rein und dann suchen die das aus der Regale raus und das wird dann wieder verschickt. Und wir haben es halt den wahren Eingang gemacht. Ja, und ich habe nichts zum Kiffen, und ich weiß genau, nach der Nachtschicht, ich komme nach Hause und werde nicht schlafen können, und dann ist der Tag, und dann ist hell, und dann ist Lärm, und da kann ich noch weniger schlafen. Und dann sehe ich die Wahl, unterliegen. Ja, dann habe ich sie halt mitgenommen, habe mir erst mal eine, rausgedrückt, auf dem Klo, eine genommen. Ja, und da merke ich so, hey, das wirkt ja fast genauso wie wenn ich einen kleinen Joint stick rauche. Also ganz sanften Cannabis-Rausch. Hey, das ist ja gar nicht schlecht. Du nimmst eine Pille, hast den ganzen Tag so das Feeling, du gehst auf Wolken, alles weich und schön. Fand ich, das ist lässig. Ja, das Lässige ist leider nach einem Tag schon vorbei. Am zweiten Tag wirkt es schon immer ganz so schön und man muss die Dosen steigern und man immer ganz schnell bei zehn Stück. Und das ist eine zehnfache Dosierung, eine normale, um überhaupt nur irgendwie Spaß zu haben. Und man ist sehr aggro drauf. Also man wird dann auch sehr aggressiv dadurch. Also man hat auch die Hemmschwelle ja komplett weg. Man klaut wie ein Rabe und man vergisst auch alles andauernd. Man ist total vergesslich. Einfach nur aufgrund dessen, weil man diese Diazepamin-Wirkung hat. Und jetzt kommt das Miese, wenn du merkst, dass es scheiße ist. Also wenn es dann nimmer gefällt, wenn du es so eigentlich aufhören würdest. Mit jedem anderen kannst du einfach aufhören, gell? aber mit dem nicht. Du hast einen Zug, du hast einen Zug, der echt alles alles sprengt. Da hast du Halluzinationen und Angstzustände. Extreme. Ich habe schon mal ein Video gemacht darüber, was ich für Angst da durchgestanden habe. Und man sieht ja auch bei Train Spotting, dem Film, habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wie ein Baby an der Decke entlang krabbelt, während der Typ auf dem Zug ist. Und sowas hat man nicht auf Heroin oder auf Opiate, aber sowas kann sein, dass du hast, wenn du Diazepam oder Flunis oder sowas, Flunitrazepam, ja. Rohypnol oder Valium, das sind Markennamen. Die Wirkstoffe, die sind aber identisch, egal wie der Markenname ist, Flunitrazepam und Diazepam. Und die körperliche Abhängigkeit davon ist das Untervorzige. Die Wirkung, die ist so ein bisschen subtil und die ist ja angenehm, ein schönes Gefühl am Anfang. Das geht aber gleich weg und dann ist es halt nur noch dazu da eigentlich, um den Alltag zu bewältigen für Leute, die das brauchen, weil sie krank sind, aber nicht für gesunde Menschen. Gesunde Menschen, die entwickeln auch eine Toleranz, aber die übersehen das halt, wenn sie Pech haben, dass sie diese Toleranzentwicklung haben und fallen in ihnen in, in Zug rein, aus dem sie selber nicht mehr so schnell rauskommen. Erstmal kriegen sie ja Angst. Wenn sie nicht wissen, warum sie diese Angst haben, gehen sie nicht mehr raus. Aber wenn man das noch ein bisschen weiterzieht, dann kommen Schüttelkrämpfe dazu und Schmerzen und wenn es scheiße läuft, epileptische Anfälle und Krämpfe in den Beinen und überhaupt. Aber die epileptischen Anfälle, die sind halt nicht äh, zu verachten. Jemand, der mit mir dort gearbeitet hat in dieser pharmazeutischen Großhandlung, der ist Jahre später, als wir dann, ich war schon drauf, habe schon Therapie, eine Therapie gemacht, hab war draußen und bin gerade am Rückfall, gerade am Weg auf dem Rückfall wieder und dann treffe ich den und er, halt ist immer so komisch, wenn man, wenn man irgendwo, man hat ein Bier trunken oder so, in Hersching saß man in einer Kneipe und trinken ein Bier, einem, nicht Kneipe, was ist das, ein Bistro. Und er ist halt immer total frech zu der Bedienung und überhaupt zu den Leuten um uns herum. Und ich denke was hat er denn, wieso ist denn der so frech, immer so grenzwertig, aber ganz knapp vor der Watschen manchmal. Und dann ist mir später bewusst worden, ja klar, der war auf die Diazepam. Und zwar ist mir das da bewusst worden, als mir der Robert erzählt hat, dass er, also sein Spitznamen kann ich ja sagen, Holly hieß der, als der einen äh, Krampfanfall hatte und sich dabei die Zunge abgebissen hat und verblutet ist, weil niemand da war und er war alleine. Keiner hat gewusst, dass der Mann sich so krass dieses Zeug reinhaut. Als wir das dann später erfahren haben, ja, eins und eins zusammengezählt, der ist ja aus dieser pharmazeutischen Großhandlung rausgeflogen. Wir haben gemeint, der hat kündigt, aber wer kündigt und lässt sein Spinn zu? Den haben wir dann später aufbrochen, so Robert und ich, und als wir so auf Haschentzug waren, und da haben wir da drin einen Piece gefunden, Wir haben es geahnt, dass der da was versteckt hat, und da war tatsächlich ein Riegelhasch drin. Unglaublich. Wir waren so glücklich, weil das hat uns über eine Öse, also eine kurzzeitige Unterbrechung gebracht. Und dann bin ich ja selber nach Holland gefahren, weil ich das leid war, dass immer wieder mal nichts da war dass wir in der Hand waren von irgendeinem, äh, der einer, der alle versorgt. Also dachte ich, wir müssen es mehr sein. Äh, dann kann man auch die Preise ein bisschen drücken, weil es so unglaublich teuer war. Ja, und dann habe ich alles schon erzählt. <lacht> Empfehlen kann ich das nicht. Die Zepam empfehle ich niemanden einfach so zu nehmen. Wenn man das kriegt, dann nur, weil es einem der Arzt verschreibt, weil der will dass man das nehmen soll, weil der sagt, hey, das hilft dir bei dir und der Erkrankung. Aber auf gar keinen Fall, weil man Angst hat vor irgendeinem Schulschläger oder vor irgendeinem so Raudi in der Umgebung oder weiß ich nicht, vor was man sonst noch Angst haben kann, eine Frau ansprechen oder einen Typen ansprechen, als Frau oder als Typ, weiß ich nicht, sich bei den Eltern outen, das könnte man vorstellen, das wäre etwas, wo ein Arzt nicht immer was verschreibt. Oder ich habe auch schon gehört, Leute haben was verschrieben bekommen für einen Führerschein, damit sie jetzt eine Führerscheinprüfung machen können. Und das finde ich halt schon wieder assi. Ja. Das ist etwas, wo man übers das Ziel scheißt, dass man eine andere ähnliche Substanz, was die damals Lexotanil hatte gekriegt, das ein, äh, ein bisschen stärker ist, die jetzt haben, und der hat sich ja gleich 50 Stück Dose gekriegt, für einen einzigen Führerschein machen. Ist aber lächerlich, der hätte eine einzige gereicht. Und das ist schon Ziel, wenn man unter dem, äh, Zustand sollte man nicht Auto fahren, gell? Ich soll das so. Aber das hat dem Arzt anscheinend nicht gestört und hat es halt verschrieben und der hat den Führerschein auch bestanden, ohne irgendeinen Scheiß zu bauen. Später war es halt dann auch drauf. Wahrscheinlich, weil ja das Gefühl, Gefühl gefallen hat. Da ist halt das Problem. Man kriegt diese Sachen verschrieben. Aber ein Arzt ist ja angehalten aufzupassen. Und der muss einem irgendwann einmal den Hahn abdrehen. Und wenn er den zu spät abdreht, dann ist man entzügig. Und wenn man zügig ist und das bewusst merkt, ui, ich habe einen Zug. wenn es bewusst wird, dann zieht man los, um sich auf dem Schwarzmarkt sowas zu besorgen und sich zu versorgen. Man kriegt da auch das ganze Zeug, ist hat er wesentlich teurer. Als Beispiel kann ich von meiner Schwarzmarktzeit erzählen. Ich habe damals für eine Packung Diazepam 50 Stück mit A, 10 Milligramm, also die stärksten, die es gibt, 50 Stück davon. Für 2 Mark 50, das sind 1,25 Euro, die Packung gekriegt. Irgendwann haben sie dann einmal da Regelungen gefunden, es wurde dann teurer und das mit den Rezepten hat sich sowieso alles verändert, rauf und runter die ganze Zeit. Aber auf dem Schwarzmarkt habe ich damals die Pille verkauft für 5 Mark. Oder waren das Lunis? Das war ein Entschuldigung die haben 5 Mark pro Stück gekostet, das waren 2 Milligramm und dann haben die halt gekostet äh, ein Fünfer, aber wenn du dir die ganze Packung verschrieben hast lassen, das waren aber nur 10 Stück drin, ne? die gab es nicht mit mir, weil selbstmordgefahren so, weil es Leute gibt, die sich damit umbringen wollen und dann äh, war es halt, vom Preis her sehr günstig, 2,50 Mark statt ein fünf für eine. Und dann habe ich 10 gehabt, die heute dann verkaufen können, wie die anderen auch. Und dann ist logisch nicht hm? schon klar, warum das diesen Schwarzmarkt gibt. Gell? Weil es halt Junkies gibt, die von einem Arzt was verschrieben kriegen, die das Zeug einlösen, die gehen dann hin und äh, verkaufen es auf den Schwarzmarkt. Früher haben man halt auch gerne mal ein Rezept noch gefälscht. Da hat noch nicht jeder einen Drucker gehabt. Da gab es halt Ärzte, die haben halt jedes Rezept per Hand geschrieben. Aber mit einer Handschrift, einer Sauglaue, das musst du erst einmal drauf haben, so eine Ärzteschrift. Aber die haben das drauf gehabt, sodass die in der Apotheke das dann halt äh, trotzdem eingelöst haben. Vor allem Privatrezepte, wenn du ein paar Euro zahlst heute, ich weiß nicht, was so ein Packung kostet, vielleicht ein Zehner in der Apotheke, könnte man vorstellen. Und auf dem Schwarzmarkt zahlt man mit Sicherheit ein Zehner für einen Streifen. Ja, das ist so realistisch bei Adizipam. Wie gesagt, die, äh, München war früher das im äh, Kieselab Straße und ähm, im Englischen Garten. Und zwar, wenn man beim Monopterus vorbeigeht, wenn man da von der Uni kommt, Monopterus vorbei, durch den Park durch, bei dem, in dem äh, Biergarten durch, also die offene Drogenszene für Alkoholiker. Da geht es durch über die Bus über die Straße, oder Bus hier drüber. Und da ist eine Wiese gewesen mit Bänken und, und einer Weg und da waren sie gesessen. Später hat sie das verteilt auf dem halben Garten, und das hat sich dann auch irgendwie eingedämmt, und verteilt wieder auf dem Ostbahnhof und woanders sind. Ich weiß nicht, wo die heute sind, irgendwo werden sie sein, weil das halt auch Substanzen sind, die abhängig machen, süchtig machen und abhängig machen. Und nicht jeder Arzt verschreibt das, wenn einer kommt und sagt, hier, ich bräuchte das wegen dem und dem. Aber andere wiederum verschreiben es anscheinend. Sonst wird es ja nicht auf dem Schwarzmarkt landen. Selbe ist mit Methadon. Selbstverständlich gibt es Leute, die das irgendwie sich vom Mund absparen, um dann ein bisschen was zu verkaufen, weil sie Geld brauchen. Bin ich mir ganz sicher. Ich meine, ich, ich brauche es nicht, deswegen muss ich halt nicht suchen. Aber wenn ich suchen würde, würde ich mit Sicherheit einfinden. Und ich denke mal, das ist äh, für Erwachsene gar kein Problem. Und bei Jugendlichen wäre es in meinen Augen schon ein Problem, weil das sind Substanzen, die halt das Leben, und man hat ein langes Leben vor sich, das ganze Leben zerstören können. Und zwar jetzt nicht, weil da irgendwo ein Polizist um die Ecke wartet und einen festnimmt und der Richter einen verknackt. Das ist pille zeug was alles im Lebenslauf zwar drin ist, aber das verschwindet. Ne? Das vergisst man. Es sei denn, das sind Hardcore-Erlebnisse, also ein paar Dinge, die weiß ich auch noch. Aber das ist ganz egal, darum geht es gar nicht. Mehr. Es geht einfach nur darum, dass du für diesen einen schönen Augenblick, der vielleicht, wenn du Glück hast, zwölf Stunden andauert, je nach Substanz, zwischen 15 Minuten und zwölf Stunden. Kann aber das sein, dass du dann immer ganz sauber rauskommst aus dieser Nummer und das immer wieder machst. Und dann ist eine Karriere erst einmal vorprogrammiert. So eine Drogenkarriere ist nicht schön, vor allem nicht, wenn es illegale Substanzen sind. Bei den legalen Sachen wie Alkohol, ach da komme ich später dazu, wenn ich ein Video über Alkohol mache. Bis dahin.